In den letzten Wochen habe ich sehr viele Nachrichten von euch bekommen. Oh, Simon, hast du schon gehört? 1 cplsd lsd wird es dann verboten. Stimmt das wirklich? Was sagst du zum 1 cplsd verbot Hm, es ist ja nicht so, dass ich schon vor einem halben Jahr ein Video dazu gemacht habe, wo ich sage, dass ungefähr im Juni... 1 CPLSD verboten wird. Und es war auch damals schon sicher, dass das verboten werden wird, weil die Leute haben damals irgendwie mein Video aufgefasst, als würde ich sagen, ja, vielleicht wird es bald verboten oder sowas. Das war damals schon sicher. Die neue Sache, die jetzt eben dazu kommt, ist aber, dass jetzt feststeht, wann das Verbot in Kraft tritt. Und zwar morgen. Ab morgen ist 1 CPLSD offiziell verboten. Das war ja im Januar oder wann ich auch immer das Video gemacht habe, noch nicht ganz klar, wann es genau sein wird. Das heißt, ähm, wenn ihr auch jetzt die letzten Tage bestellt habt, kann es sein, dass ihr eure Lieferung nicht mehr erhalten werdet. Also ähm, ich weiß zumindest, dass die Lieferanten die Sendungen alle heute schon nicht mehr rausgeschickt haben, auch obwohl es theoretisch heute noch legal wäre. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich das Video hier vor 12 schaffe rauszubringen. Das heißt, äh, wenn ihr das Video hier am 3.7. erst seht, dann habe ich es nicht geschafft. Ähm, auf jeden Fall ab 3.7. Da ist alles illegal. Alles, was es gibt, ist illegal. Es, es wurde heute alles verboten. Man darf nichts mehr machen auf der Welt. Nee, ich meine also, aber 1 CPLSD wird halt jetzt verboten. Aber der eigentliche Grund, warum ich dieses Video hier mache, ist, um euch die frohe Botschaft mitzuteilen. Und zwar viele fragen sich jetzt: Oh mein Gott, 1 CPLSD wird verboten. Gibt es dann einen würdigen Nachfolger? Und wie es scheint. Ja, den gibt es. Wenn man sich da so ein bisschen auskennt, weiß man, dass alle Research Chemical Händler ihre Ware von einem einzigen Händler bekommen. Ich möchte den jetzt hier nicht nennen, weil so schreibt YouTube, dass ich das irgendwie bewerbe. Auf jeden Fall hat der schon angekündigt, dass er schon einen Nachfolger hat zu 1CP-LSD. Das Gute an 1 plsd also der, der Vorgänger von 1 cp bevor es dann verboten wurde und 1 CPLSD ist ja, dass es Pro-Drogs zu LSD sind. Also es wird im Körper, wird im Körper zu LSD umgewandelt, so dass man davon ausgehen kann, dass es ein nicht ganz so krasses Risikopotenzial gibt wie jetzt eine völlig neue Droge, wie zum Beispiel bei den ganzen synthetischen Cannabinoiden. Und die Leute, die eben in Europa zuständig sind, ganz Europa mit Research Chemicals zu versorgen, haben schon angekündigt, dass der nächste 1-CP-LSD-Ersatz bzw. LSD-Ersatz eine pro wieder sein wird. Also, wer hätte das gedacht? Es, es geht weiter, als wäre nichts gewesen. Ich check's einfach nicht, dass die äh, Regierung und so weiter die Lektion nicht lernt und irgendwann sich denkt, ja, vielleicht macht es keinen Sinn mehr, ständig neue Substanzen zu verbieten, weil man findet eh immer was Neues. So direkt ein Tag... Nachdem verboten wird, hat man schon was Neues im Baukasten am Start. Das Ding ist, es ist noch gar nicht offiziell bekannt, wie dieser Stoff jetzt genau heißt, das weiß ich nicht. Ähm, aber wenn ich es weiß, dann werde ich es euch natürlich mitteilen. Vielleicht weiß ich dann noch irgendwie ein paar mehr chemische Details oder so. Als erstes werden das natürlich die Leute auf Telegram erfahren. Da werde ich es dann direkt posten, wenn ich es weiß. Ähm, da, kann, da werde ich natürlich noch nicht direkt ein Video erstellt haben. Also folgt mir auf Telegram, wenn ihr als erstes da informiert sein wollt. Dann gibt es jetzt hier noch ein 1000 Euro Gewinnspiel, wo alle meine Zuschauer mitmachen können. Und zwar habe ich ja letzte Woche das Video rausgebracht, wo ich einen Fiverr-Künstler weit über 1000 Euro gezahlt habe, damit er eine DMT-Simulation animiert. Ich muss sagen, das war das Geld jetzt nicht so wirklich wert, aber ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es ja unter meinen Zuschauern Leute, die das wirklich deutlich besser können. Vielleicht habe ich ja auch Leute unter meinen Zuschauern, die irgendwie so eine Art Animationsunternehmen haben. Falls ihr so ein Unternehmen habt, ich werde auch noch zusätzlich zum Preisgeld ähm, auch dann ein Shoutout an die jeweilige Firma rausgeben, falls ihr da ein cooles Startup am Start habt. In der Videobeschreibung habe ich einen Google Drive Ordner verlinkt. Da gibt es eine genaue Anleitung zu dem Wettbewerb und auch alles Material, was ihr braucht, um, die, um den DMT-Trip zu simulieren. Es gibt wie gesagt einen Shoutout und dann noch zusätzlich 1000 Euro zu gewinnen. Und damit ihr ein bisschen Zeit habt, der Wettbewerb geht ab heute 30 Tage, also bis zum 3.8. Wie immer, ihr könnt diesen Kabal supporten, indem ihr was in einem meiner Shops bestellt, entweder im Open Mind Shop oder im Supplements Shop und wenn ihr mich kostenlos supporten wollt, dann eben durch ein Abonnement auf diesem YouTube Kabal oder auf Telegram bis zum nächsten Video. Auf Wiederhören.